Ein schüchterner Typ, das ist ja nicht. Jetzt in der Deiner Rundtour muss was keiner machen muss. Ich bin auch mal Skatfreunde, ich habe den Mann der Stunde. Jeder will ihn, aber ich habe ihn. Mike, amtierender neuer Skatweltmeister 2018. Danke, danke. Sag uns, wie lief das Finale für dich? Das Finale war super spannend. In der ersten Liste mache ich normalerweise vier Punkte, wenn nicht im Gegenspiel viele Spiele abgeschenkt werden. Also es war hochemotional, ich gehe mit zwei Punkten raus, denke mir, scheiße, zwei Punkte ist schon verloren, jetzt wird es schwer. Das heißt, selbst in so einem Feld, in so einem Finale, ganz viel Nervosität, Spielfehler? Sehr, sehr viel Nervosität, sehr, sehr viele Spielfehler. Äh, in der zweiten Liste wurde sich dreimal verworfen. <lacht> dreimal verworfen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie äh, dürfen wir das eigentlich ausklaudern? Bei der Skat-Weltmeisterschaft im Finale und die Leute können nicht Skat spielen, oder was? Es geht nicht um nicht Skat spielen, aber die Nervosität ist so hoch, äh, dass wirklich Fehler passieren, wo man gar nicht dran glauben kann. Perfekt. Und äh, vierte Serie, fünfte Serie, da hast du doch früher gemerkt, dass du ganz vorne dabei bist. Vierte Serie äh, war ganz entscheidend für mich. Äh, ich habe 900 Punkte, äh, zweitbester 600 Punkte, bin 300 Punkte vor mit vier Tischpunkten. Äh, jetzt spannendes Spiel, das tun wir auch gleich in die Skaziel-Community reinbringen. habe in Vorhand zwei alte drei Asse, kommt passe passe. Äh, Gegenspieler Markus Born. Und Ari Burgers, ich finde eine 10, habe jetzt in der Karte, Ass 10 in Herz, As Dame Lusche Karo, As Lusche Pik und Lusche Lusche Dame Kreuz, zwei kleine Jungen. Entscheide mich jetzt, sechs Punkte zu legen und den Krank zu spielen mit Bauernaufschlag. Und verliere. <lacht> auf jeden Fall eine Na, wäre wär sowieso nicht gegangen, wenn ich mich für den Kreuz 5-Trümpfer entscheide, der natürlich auch nicht so schön ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, Trumpf 3-3 werde ich immer gewinnen. Jetzt wurde die Liste auf einmal noch richtig spannend. Äh, konnte aber am Ende des Tages noch relativ locker äh, für mich entscheiden. Take it. So, und damit ihr wisst, dass der Weltmeister nicht unnahbar ist, äh, ich habe mir in der letzten Serie ein Spiel verloren. Und zwar nur, weil ich nochmal einen Schuhzug machen wollte bei 54. Ich habe noch einen Ass zum Abspielen, Verguck mich aber. Jetzt schiebe ich aus Versehen den falschen Mann rein, anstatt einfach nur meinen Ass abzuspielen. Und ich sage euch Leute, wenn ihr auf 54 steht und habt noch einen Ass, spielt es einfach ab, macht keine Faxen. Und alles ist schick.